In diesem Erklärvideo zeigen wir Ihnen, welche Vorteile der Einsatz der ACE-TSI-Timesheet-Importlösung hat. Viele unserer Kunden stehen vor der gleichen Herausforderung. Sie müssen Zeiten aus externen Zeiterfassungssystemen oder für externe Mitarbeiter in Unit4 ERP übernehmen. Und Sie tun das mit erheblichem manuellen Aufwand und allen daraus entstehenden Ineffizienzen, wie beispielsweise fehlerhafte Zeitdaten durch Eingabefehler ace -TSI ist ein Produkt, das genau hierfür entwickelt wurde. Wir haben dafür gesorgt, dass die Anforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden in die Lösung eingeflossen sind. Sehen wir uns an, wie ACE-TSI in der Praxis genutzt wird. Frau Karl arbeitet im Projektbüro von Expert Solutions. Expert Solutions hat eine ganze Reihe von Projekten, für die auch Kollegen aus einem verbundenen Unternehmen Leistungen erbringen. Die Mitarbeiter des verbundenen Unternehmens erfassen ihre Zeiten nicht mit UNIT4ERP, sondern mit einem anderen Zeiterfassungstool. Trotzdem muss Frau Karl sicherstellen, dass auch diese Zeiten in UNIT4ERP korrekt erfasst sind und in Freigabeprozesse sowie die Projektfaktura einfließen können. Frau Karl will die Zeiten natürlich nicht manuell übernehmen. Sie nutzt für den Import der Zeiten die Lösung ACE-TSI. Sie erhält regelmäßig eine CSV-Datei des verbundenen Unternehmens, die alle Zeiterfassungsdaten sowie die wesentlichen Daten für die Kontierung, wie beispielsweise das Projekt, den Arbeitsauftrag, die Ressource und natürlich die Stunden enthält. Die Daten werden automatisch hochgeladen und stehen dann in unit vor für die Folgeprozesse zur Verfügung. V Karl startet den Importprozess mit TSI aus ihrer unit vor anwendung heraus. Der Importprozess besteht im Wesentlichen aus drei Schritten, die sich auch in der Bezeichnung der einzelnen Reiter widerspiegeln. Mapping und Datenimport, die Übertragung sowie die Darstellung der Ergebnisse. Außerdem sehen wir hier noch einen vierten Reiter, Import aus Jira. Neben der Möglichkeit, die Daten aus einem CSV-File hochzuladen, besteht für Unternehmen, die Jira nutzen, auch die Möglichkeit, die Zeiterfassungsdaten direkt aus Jira zu übernehmen. Wir sehen uns in diesem Video die Übernahme von Daten mittels CSV-Datei an. Im Reiter Mapping und Datenimport wird die CSV-Datei hochgeladen. Diese Datei enthält zwar alle für die Übernahme relevanten Informationen, die Daten aus dem Export des Zeiterfassungssystems stimmen aber natürlich nicht zwingend mit den Feldern in UNIT4 ERP überein. Um die Felder aus dem CSV-File in UNIT4-Sprache zu übersetzen, hat Frau Karl ein Mapping für die jeweilige verbundene Firma hinterlegt. Sie wählt das entsprechende Mapping aus und sieht die entsprechende Vorbelegung. Hier werden die Felder aus Unit 4 mit den Feldern des Import-Files gemappt. Außerdem werden gegebenenfalls einige Werte mit einem Default hinterlegt. Hier beispielsweise hat sie den Timecode n hinterlegt, weil alle erfassten Zeiten mit diesem Timecode importiert werden sollen. Sie wählt jetzt die Datei aus, die sie übernehmen möchte. Sie geht dazu auf ihr Pfeilsystem. Sie möchte die Zeiten aus dem Oktober übertragen und wählt das entsprechende Pfeil aus. Die Daten werden jetzt hochgeladen und im Reiter Übertragung angezeigt. Nach erfolgter Prüfung der Daten klickt Frau Karl auf Übertragen und die Daten werden jetzt in UNIT4 ERP übernommen. Der Import ist abgeschlossen und eine Zusammenfassung der importierten Daten wird im Reiter Ergebnisse dargestellt. In unserem Beispiel ist alles fehlerfrei übernommen worden und die Zeiterfassungsdaten stehen jetzt in UNIT4 ERP zur Weiterverarbeitung, beispielsweise zur Freigabe im Workflow, für Projektabrechnung und Projektberichte zur Verfügung. Wir haben in diesem Video gesehen, dass ACE-TSI es ermöglicht, die automatische Übernahme von Zeiterfassungsdaten ohne manuellen Aufwand ganz einfach zu bewerkstelligen. Dieses Video gehört zu einer Serie von Erklärvideos. Wir zeigen Ihnen, wie ACE-Lösungen Ihre Arbeit in UNIT4ERP erheblich erleichtern können. Abonnieren Sie dazu unseren YouTube-Kanal und bleiben Sie auf dem Laufenden.